Warum lagge ich denn so? Ich hab'n 200er Ping, Junge! Out. Oh, damn! Damn, Mann! Ich lagge die Kuh aus! Wuuuuh! Hint uns, hint uns, hit uns! <lacht> Holy shit.